So, jetzt geht es weiter mit dem impliziten Bewegungslernen. Also dass wir bei Wahrnehmung und Beurteilung von Grammatiken Implizit lernen, das war allgemein nachgewiesen und bei Bewegungen wurde das zuerst von Pew 1974 untersucht in einer Spurverfolgungsaufgabe. Spurverfolgungsaufgaben gehen so. Die Versuchsperson sitzt vor einem Rechner und hat dort ein rotes Zielkreuz und ein weißes Cursorkreuz. Und sie soll mit diesem Cursorkreuz möglichst immer genau auf dem Zielkreuz bleiben. Und das Zielkreuz bewegt sich von rechts nach links über den Bildschirm und macht dabei so komische Kurven. Und diese Kurven, die haben eine bestimmte Eigenschaft. Das kann man hier unten sehen. Hier sieht man eine rote, eine blaue und eine grüne Kurve. Und diese Kurven sind in einem äußeren, in den beiden äußeren Segmenten zufällig und im mittleren Segment immer gleich. Die Kurven selber sind auf dem Bildschirm nicht sichtbar, sondern habe ich jetzt nur hier verdeutlicht, damit man sieht, auf welchem Pfad dieses Zielkreuz entlang wandert und die Versuchspersonen werden, und das sieht man hier, werden also bei dieser Spurverfolgungsaufgabe immer besser und immer besser, aber was man hier in der unteren Linie sieht, das ist vielleicht ein bisschen klein, um es zu erkennen, die untere Linie ist die, die das Lernen hier in diesem mittleren Drittel darstellt und in diesem mittleren Drittel wird also deutlich mehr gelernt als in diesen beiden ähm, äußeren Dritteln. Und dieses Lernen des mittleren Drittels, das führt man darauf zurück, dass eben die Regelmäßigkeit, die da drin ist, gelernt wurde. Und wenn man die Versuchspersonen aber am Ende befragt, ob sie da irgendwas von bemerkt haben, dann sagen sie komplett Nein. Das heißt, da handelt es sich tendenziell um so etwas wie implizites Lernen. Okay, ähm, ja, hier steht im Prinzip genau das drin, was ich auch gerade ähm, gesagt habe. Und das heißt, motorisches Lernen kann implizit stattfinden. Weitere weiterer Beleg für implizites motorisches Lernen ähm, wurde von Green and Flowers in die Literatur eingeführt, ähm, die so eine Versuchsoperatur hatten, ähnlich wie so dieses Tischtennis, was man früher oder Tennis, was man früher auf so Fernsehen hatte, wo sich so ein Balken rechts und links bewegen musste und man musste den, ähm, den Ball, der da rumflog, möglichst wieder zurückschlagen. Ähm, genauso hatten die das, dass so von oben ein Ball fiel und die hatten unten so, ein, so eine Pfanne und mit der Pfanne musste der Ball gefangen werden. Und immer wenn der Ball so einen bestimmten ein Haken schlug, dann... Ähm, sagte das vorher, wo der Ball aufkommen würde und das hat eine Gruppe explizit mitgeteilt bekommen und die andere Gruppe sollte das implizit lernen und die implizite Gruppe hat das irgendwie besser hingekriegt. Da ja, Das ist als Experiment relativ bekannt geworden. Ich selber halte da nicht so wahnsinnig viel von, weil ich denke, ähm, dass da andere Sachen eine Rolle spielen, zum Beispiel, dass die explizite Gruppe immer darauf gewartet hat, wann kommt der Haken, wann kommt der Haken und wenn er dann nicht kommt, dann waren sie zu spät dran, um den Ball an der richtigen Position zu fangen. Aber ähm, ich wollte es mal vorstellen, äh, weil es eben doch ein relativ bekanntes Experiment ist. Ähm, nicht nur ähm, das Lernen ähm, der Koordination, sondern auch das Lernen von Bewegungssequenzen ähm, wurde untersucht. Ähm, hier sieht man schematisch aufgebaut die Versuchsapparatur. Auf dem Bildschirm erscheinen ähm, so Sternchen an einer von vier Positionen. Und je nachdem, wo das Sternchen erscheint, müssen die Versuchspersonen darunter ähm, einen Knopf drücken. Ähm, und der Versuchsaufbau war so, dass wahrscheinlich kommt es hier auch im Text. Genau, ähm, dass in einem Random Block, die Sternchen in einer zufälligen Reihenfolge erscheinen und in einem ähm, Sequenzblock ähm, die Sternchen ähm, in einer Sechsersequenz erscheinen, die sich dann jedes Mal wiederholt. Ähm, und ähm, die Versuchspersonen ähm, lernen die Sequenz, also merken oder lernen diese Sequenz und sind dann, können dann schneller reagieren. Ähm, dazu kam, dass hin und wieder eine Doppelaufgabenbedingung eingestreut wurde, ähm, dass vor den blinkenden Sternchen entweder ein hoher oder ein tiefer Ton präsentiert wurde ähm, und die hohen Töne mussten gezählt werden. Und am Ende musste dann gesagt werden, das waren 27 hohe Töne oder so ähnlich. Ähm, es gab insgesamt drei Versuchsgruppen. Die erste Versuchsgruppe wurde von vornherein aufgeklärt über die Sechser-Sequenzen, die kamen, ähm, die anderen, anderen Versuchspersonen nicht. Und die anderen Versuchspersonen wurden nach dem Experiment befragt, habt ihr das gemerkt, bemerkt mit der Sechser-Sequenz oder nicht. Und die, die das bemerkt hatten oder irgendwie auch nur Teile davon bemerkt haben, das war dann die Gruppe More Aware, ähm, die andere Gruppe, die überhaupt keine Sequenz bemerkt haben, war die Gruppe Less Aware. Und nach diesen wurden dann ähm, die ähm, Ergebnisse aufgeschlüsselt und hier seht ihr die zentrale Ergebnisgrafik. Ähm, hier ist erstmal so eine Übung unter ähm, randomisierten, in einer randomisierten Sequenz. Ähm, und, ähm, und, und zwar unter äh, Doppelaufgaben. Und dann gab es eine Lernphase ähm, als Single Task. Und dann sieht man hier die Gruppe von Less Aware, die also irgendwie das nicht so richtig mitgekriegt haben, dass da eine Sechsersequenz Sequenz war. Hier die Gruppe More Aware, die das ganz gut mitgekriegt haben. Und hier die explizite Gruppe, die das vorher gesagt bekommen hat, dass das eine sechsersequenz Sequenz war. Man sieht, die sind also besser als diese ähm, implizite Gruppe, die nichts gemerkt hat. Dann wurde irgendwann mal eine zu Kontrollzwecken, so eine zufällige Reihenfolge ähm, dargestellt und dann merkt man, dass sie gleich deutlich schlechter werden äh, und zwar alle Gruppen, also sowohl die ähm, implizite Gruppe als auch die explizite Gruppe werden deutlich schlechter. Das heißt, es hat so etwas gegeben wie ein implizites Lernen, ähm, aber ähm, das explizite Lernen ist deutlich stärker. Ähm, dann wurde das Ganze unter Doppelaufgaben, ähm, also mit zusätzlichen Tönezählen ähm, durchgeführt und ähm, da sieht man hier, dass wenn da die ähm, tatsächliche Reihenfolge, also diese ähm, Sequenz, die gelernt wurde, präsentiert wird, dass sie dann doch einen kleinen Vorteil haben, auch unter einer Doppelaufgabenbedingung. Und dass dieser Vorteil für alle Gruppen relativ gleich ist. Und was man daraus schließt ist, ähm, dass eben ähm, dieses implizite Lernen relativ unempfindlich ist gegenüber ähm, den Doppelaufgaben, während das explizite Lernen, ähm, also oder das unter Doppelaufgaben sozusagen der implizite Teil des Lernens ähm, gezeigt werden kann, während ähm, in der Single-Task ähm, die deutlich besser werden dadurch, dass das explizite Lernen noch mit einer Rolle spielt. Und da ist man dann darauf gekommen, dass es im Prinzip so etwas geben muss wie zwei Systeme des Lernens. Ein System, das für das explizite Lernen zuständig ist und ein System, das für das implizite Lernen zuständig ist. Und das habe ich hier mal aufgeschrieben, stammt aus einer Publikation, die viel zitiert wurde, von Kiel, Ivory, Meyer, Hasseltine und Heuer. Und zwar unterscheiden die zwischen einem schnellen System und einem langsamen System. Bei dem schnellen System gibt es sprunghafte Lernzuwächse, ist aber auch schnell gesättigt, das heißt dann ist sozusagen das Lernen komplett, benötigt zusätzliche kognitive Verarbeitungsressourcen, daher eben wird es bei Doppelaufgaben auch wieder gestört, ist dem Bewusstsein zugänglich, das heißt es ist verbalisierbar, es konsolidiert sich durch Schlaf und Transfer auf ähnliche erlernte, Aufgaben ist möglich. Das langsame System hat relativ kleine Zuwachsraten und ist aber ein automatisches Lernen, was ohne Anstrengung funktioniert, ist ein unimodales und modulares Lernen, das heißt Lernen innerhalb einer Sinnesmodalität. Also es kann nicht über zwei Sinnesmodalitäten funktionieren und das Wissen konsolidiert sich im Laufe der Zeit. Und die Fertigkeiten sind an die auszuführenden Effektoren gekoppelt und nicht flexibel nutzbar. Das heißt, das ist auch irgendwie so ein bisschen verkörperlicht, dieses Wissen, dieser langsamen Systeme. Und wenn ich da was mit der rechten Hand dann implizit erworben habe, heißt das noch lange nicht, dass ich das mit der linken Hand oder gar mit dem Fuß machen kann. Okay. Das war jetzt alles sehr grundlagentheoretisch. Sportbezogene Untersuchungen, kann man sich fragen, hat implizites Lernen über sportliche Handlung andere Eigenschaften als explizit erlerntes Wissen? Und wenn ja, sind diese anderen Eigenschaften im Sport nützlich? Wie kann implizites Wissen vermittelt werden? Das ist eine Frage, die wir im Prinzip schon tendenziell beantwortet haben. Dadurch, dass wir dieses incidentelle Lernen schon vorgestellt haben. Implizites Wissen kann sich beziehen auf die Wahrnehmung der Situation, auf die Ausführung von Bewegungen oder sogar auf das Treffen von Entscheidungen. Ich gehe jetzt hier mal besonders auf die Wahrnehmungsschulung ein. Da gibt es sowas wie so einen expliziten Pol, dass man sagt, man gibt explizite Instruktionen, wie die Wahrnehmung ähm, zu gestalten ist. Also zum Beispiel so wie eine Blickstrategie im Beachvolleyball, dass man sagt, hier pass mal auf, äh, wenn äh, ein Angriff kommt, dann musst du als Verteidiger immer den Punkt anvisieren, der ähm, zwischen dem ähm, heranfliegenden zugespielten Ball und der Schlagschulter des Angreifers ist. Ähm, da musst du hingucken, ähm, das wäre so eine explizite Blickstrategie. Dann etwas weniger explizit, so etwas wie geführtes Entdecken, dass man die Aufmerksamkeit auf bestimmte Regionen richtet, zum Beispiel, dass man beim Elfmeter als Torwart die Hüfte des Torschützen fixieren soll und dann sozusagen die Beziehung zwischen Hüftposition und Schussrichtung der Torwart selbst über implizite das Lernen ähm, erfahren muss. Ähm, danach können Regeln teilweise verbalisiert werden. Also das ist so ein Mittelding aus explizitem und implizitem Wissen. Dann gibt es noch eine Stufe impliziter, das entdeckende Lernen. Ähm, da werden Situationen mit zu lernenden Wahrnehmungsinhalten vorgegeben. Ähm, also zum Beispiel lauter Tennisaufschläge, ähm, ohne dass da Instruktionen gegeben werden. Ähm, und ähm, ich muss jeweils in der Situation sagen, ähm, ob der Ball nach rechts oder nach links geht, auf die Vorhand oder auf die Rückhand. Ähm, und das wird dann sozusagen einfach implizit geschult. Ähm, oder ähm, auch ein Beispiel beim Schwimmen, das Finden von optimalen Gleitpositionen, durchaus probieren verschiedener Arten. Und dann gibt es den impliziten Pol, wo sogar versucht wird, die Aufmerksamkeit von der zu lernenden Wahrnehmungsaufgabe wegzulenken, zum Beispiel ähm, durch Zusatzaufgaben in ähm, bewegungswissenschaftlichen Experimenten wird dazu gerne die Aufgabe genommen, in Dreier Schritten rückwärts zu zählen, aber man kann sich da viele andere Dinge auch vorstellen. Ähm, zum Beispiel ähm, wird in der Heidelberger Ballschule eben auch dieser Spielcharakter Hervorgehoben und dadurch die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Wahrnehmungsaufgabe weggelähmt. Was nützt nun dieses implizite Lernen im Sport? Das ist schon relativ sinnvoll, denn implizit gelerntes ist relativ unempfindlich gegenüber Störungen einer Zweit durch eine Zweitaufgabe. Das heißt, man hat dann sozusagen noch Ressourcenkapazitäten frei. Ähm, wo man dann mal rumgucken kann, also wenn ich irgendwie implizit gelernt habe zu dribbeln, ähm, dann kann ich nochmal gucken, wo stehen denn meine Gegner und meine Mitspieler. Ähm, ist auch stabil bei, stabiler bei der Anwendung in Drucksituationen, das heißt also wenn es um die Wurst geht, dann ähm, kann ich implizites Lernen auf implizites Lernen besser zurückgreifen als auf explizites Lernen ähm, und auch bei körperlicher Ermüdung soll das Ganze ähm, besser abrufbar sein. Okay, so viel tendenziell zum impliziten Lernen. Hier noch kurz ein bisschen die verwendete Literatur und damit ist das Kapitel über das Lehren von Bewegungen abgeschlossen. Und